Die Selle an unserer Gara bei dem Freie St. Gallen ist sicher das Team. ist der Standort, wir sind in der Stadt und unsere tolle sieben Marken. Subaru, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Lexus und natürlich Jaguar und Land Also Was sicher sehr speziell ist an unserer Garage, ist, dass wir trotz der Betriebsgrösse sehr ein sehr familiärer Betrieb sind. Also der Umgang ist bei uns familiär. Also ich werde von meinen Chefen sehr gut unterstützt. Sie geben mir immer Tipps und schauen einem immer über die Schulter an. Sie sind jetzt nicht nervend, dass sie sagen, hey, Gell? sondern sie sagen, hey, äh, schau da und da, kannst du mal so und so probieren. Und finde ich sehr schön, dass es einem so beigebracht wird. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich sehr gerne Autos mache und sehr gerne handwerklich arbeiten Und daher war das für mich das Optimale. Gewesen. Also ich finde die Lehre in der Garage ist sehr besonders, weil man wird sehr gut unterstützt, man fühlt sich wohl und von dem her arbeiten wir auch viel, viel besser. Der Autogarage von der Zukunft wird ganz anders sein als heute, weil die Mobilität die verändert sich enorm. Das Garagegewehr, der Autogarage muss sich auch verändern und dementsprechend auch unsere Berufe. Und genau das macht es spannend, bei uns eine Lehre zu machen.